Wir glauben, dass die Automobilindustrie, so wie sie heute existiert, keine Zukunft haben wird. Man sieht immer wieder, wie Unternehmen in der Lieferkette der deutschen Autoindustrie ihren Sorgfaltspflichten einfach nicht nachkommen. Die Folgen sind sehr sehr weitreichend. Das kann von Kinderarbeit zu Wasserknappheit, zur Abholzung von, von Regenwald führen. Eine ganze Reihe von Dingen, die, die da besser reguliert werden müssen. Also das Thema Wasserbedarf dieser Tesla-Fabrik ist eines der gravierendsten Probleme, die sich aus dem Bau der ganzen Fabrik ergeben. Und wenn jetzt jemand kommt und entnimmt immense Mengen Wasser für die Produktion, dann kann man davon ausgehen, dass diese ganze Thematik sich auf die umliegenden Naturschutzgebiete und auch Flüsse und Seen bemerkbar machen wird. Also an sich, die Schaffung neuer Arbeitsplätze ist kein Grund für den Bau einer neuen Tesla Gigafactory in Brandenburg. Generell muss die Schaffung neuer Arbeitsplätze immer an die sozialen und ökologischen Bedingungen der Region angepasst sein. Und man muss natürlich auch auf eine Industrie oder auf eine Sparte ausgerichtet sein, die auch nachhaltig und zukunftsfähig ist. Und der Bau von Elektro-SUVs gehört eben nicht dazu. Wir wünschen uns von der Bevölkerung, dass die sich mit dem Thema generell Intensiver beschäftigt. Also nicht nur den, den Hochglanzbroschüren eines Elektroautoherstellers glaubt, nicht nur den Aussagen von Politikern in Richtung Wirtschaftsstandort von, äh, in Deutschland glaubt, sondern halt einfach mal hinter die Kulissen schaut, was vor Ort passieren wird, wenn sich die Natur zum Industriestandort entwickelt. Mobilität wird immer ein Thema bleiben. Nur die Frage, wie wir das umsetzen und wie auch die deutschen Autohersteller sich umstrukturieren wollen, um diese Veränderungen mitzugehen und vielleicht auch positiv voranzutreiben, das ist eine andere Frage. Der ist unwahrscheinlich wichtig und, und schließt natürlich das ein, was wir hier im Westen als Fortschritt und, und äh gestiegenem Standard, Lebensqualitätsstandard, was uns äh, so verkauft wird, aber das schließt ein, dass in anderen Ländern dort ein Rauchbau an der Natur wiederum stattfindet, dort halt Arbeitsbedingungen herrschen, die teilweise in Deutschland überhaupt gar nicht möglich wären. Also unbedingt muss man auch diese alle Aspekte in Gemeinsamkeit betrachten.